Was geht, Ladies und Gentlemen? Und willkommen zu einer neuen Folge von Gothic 2. Also wie, versprochen, wie in der letzten Folge versprochen, ähm, geben wir uns jetzt mal in den Canyon und arbeiten den mal so ein bisschen ab. Ich will mindestens einen Level absehen, nachdem ich hier diesen scheiß Canyon durch habe. Okay, hier ist nichts. so aus wie ein Versteck. Da hinten ist auch diese Mine, die ich schon in der letzten Folge bemerkt habe. Ich erinnere mich, hier sind Razor gewesen und auch, ich meine auch Bluthunde. Bluthunde sollten eigentlich kein Problem sein und Razor, wenn es nicht gerade eine Horde ist, sollten auch nicht so ein Problem sein für meine Dieter. Wir haben zum Beispiel schon den ersten. Das sollte eigentlich easy going sein. Ich gucke aber mal, wie ich so alleine gegen den abschneide. Okay, das war knapp. Nichts zu holen. Das war fucking knapp. Wenn das mehr als einer ist, dann wird es auf jeden Fall sehr gefährlich. Da haben wir Beißer. Ich meine, die Beißer sind nicht ganz so stark wie Razer gewesen. Quasi so eine Art Kuppelversion. So, was haben wir hier? Gebratenes Fleisch, Ole. Eine Spruchrolle für einen Donnerzauber. Hatte wohl jemand sein Lager kürzlich. Jo, ich sehe schon direkt meinen Crawler. Okay, rein da. Aber kein Mana. Wie geil der noch dampft, ey. So, und da hinten haben wir einen Minecrawler Krieger, sehe ich direkt. Wollte auch kein Problem sein. Hier ist nichts. Leroy! Scheiße, mir ist das Mann ausgegangen. Nein! Mein Mann ist alle! Fuck. Zieh da eine Waffe! Ich kann ausspammen, du Wichser! Ja, wie gefällt dir das? easy. Wenn die Magie versagt, habe ich immer noch meinen guten alten Prügel auf dem Rücken, mit dem ich dann quasi es auf die klassische Art und Weise machen kann. Hm, warte, ich gehe erst hier runter. Ein Trank. Ein Richtstab. Was? Lederbeutel. Okay, das war's. Ein Richtstab. What the fuck ist ein Richtstab? Schaden 50, benötigte Stärke 35. Mein Zauberstab hat Schaden 55. Hm. Kann ich immer noch verkaufen. Wer ist das? Oh, Scheiße, Hier ist auch kein Item hier links war was. Und zwar ein X. Noch ein Schatz. Welcher Idiot vergräbt denn seinen Schatz bitte hier? In der fucking Minecrawler-Höhle. Wobei es ist eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schatzkiste. Okay. Wem gehört die? Es klingt auf jeden Fall ganz nach Greg hier, seine Schätze einfach irgendwo zu vergraben, wo keine Menschenseele hinkommt. Die Kiste ist ziemlich schwer. Kann ich die aufmachen? Tatsache. Ich habe einen Haufen Zeug erhalten. Ja, und was, was beinhaltet dieser Haufen Zeug? Hat sich auf jeden Fall angehört wie, ähm, wie Gold. Habe ich noch irgendwas bekommen? Hm, nee. Was für Haufen Zeug? Also ich denke mal, ich habe Gold bekommen. Da kam dieser Gold-Sound. Aber was denn noch? Naja, egal. Muss wohl nicht so wichtig gewesen sein. So, oh, da haben wir wie viele? 1, 2, 3 Razor. What? Alter, was haben die für eine Argo-Range? Weißer? What the fuck? What the fuck? Was? Ich weiß gerade nicht, was das war, Alter. Die sind einfach auf mich losgesprintet Und haben es noch nicht mal hinbekommen, mich anzugreifen. WTF? Ich bin gerade etwas verwirrt ein Razor. Was macht er? <lacht> der will sich. Oh, geil, wie geil. Geil, wie geil. Der labt sich an der Leiche des Weißers. Ähm, des Guckt euch das an, Alter. Und das Spiel ist mehr als 10 Jahre alt. Das Spiel hat schon äh, Immersion erfunden. Da war Witcher noch gar nicht erfunden. Glaube ich zumindest. Also das Videospiel. Brauche ich einen gewissen Abstand. Oh, komm, komm, komm, komm. Oh, der hat gesessen. Ob das war ein Crit oder so. Der hat auf jeden Fall viel mehr abgezogen als der als bei dem anderen Razor. Zum Glück sind die immerhin nur alleine hier unterwegs. So, mal speichern. Hier kriege ich auf jeden Fall viel Erfahrung. So, da war ich schon. Also die Beißer haben echt eine verdammt hohe agro range Huch! Lord, sag nicht, der Razer kommt jetzt hierher! Nein, der kommt nicht hier. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Er hat nur Beute gewittert. Ey, die haben aber echt einen richtig geilen o äh, Witterungssinn. wenn sind Wölfe. Zwar gar nicht so wenige. noch einer? So dieses Tal wimmelt nur so von... What? Da ist noch ein Razor! Oder ist das der gleiche? ist er schon fertig mit der Leiche hier oder was? Nein, das sind zwei Razor! Okay, aber der bemerkt mich nicht. Alter, dieses Tal wimmelt nur so von Monstern. Von Monstern und Erfahrung für mich ich brauche einen guten Spot. Zwei Razor. Stür Nein, verfehlt! Alter, Das war eine knappe Sache. Jetzt ich mir noch den anderen. Bam. Jetzt warte ich aber bis er kurz vor mir ist, damit das nicht nochmal passiert gleich. Dass er, dass ich nicht treffe. Aufgrund von Höhenunterschied. Was haben wir da hinten? Da hinten sind Füßenratten. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hier sieht's aus, als ob es einen versteckten Schatz gibt. Ja. Naja, ein Trank zumindest. Ja, ein Trank. Mir auch nicht. Egal, besser als nichts. Da hinten... Uh! Das sieht nach Orks aus. Das sieht nach Orks aus. Da gehe ich später hin. Wölfe. Wölfchen, Wölfchen, Wölfchen. Hierher. Yeah. So. Hier kann ich auf jeden Fall auch wieder richtig gut Fälle sammeln. Haben wir hier? Jetzt kommt es da oben, schläft ein Schattenläufer. Und ich renne ihm jetzt direkt in die Arme. Nein, hier ist aber nichts. Sauber. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel. Und ein Runenstein. Sauber. Wer vergräbt denn bitte einen Runenstein? Kann ja nur ein Magier gewesen sein. Obwohl, ein Magier würde doch niemals freiwillig einen Runenstein vergraben. Dafür sind die viel zu wertvoll. Oh, wo ist denn der Beutel? Wo ist denn der Lederbeutel hin? Okay, interessant. Interessant. Der Lederbeutel ist weg. So. Haben wir hier noch ein kleines Geheimversteck? Ja, ich wusste es doch. Schwarzes Erz. Hahaha. <lacht> man, man muss hier echt jede Ritze und jede Rille abchecken. Oh fuck, das ist ein Ochs. ist doch. Oh, Krieger. Den lege ich mich erstmal nicht an. Ich kümmere mich erstmal hier um. War ich da schon? Ich glaube ja. Ja, hier waren die Sumpfratten. Ich kümmere mich erstmal um die rechte Seite hier. Um die Fangheuschrecken und so. Ich sagte Attacke. Hallo? Da hinten ist eine Fangholzschrecke. Hallo, da, genau da. Sauber. Holt cool sie euch, Jungs. So. Hä? Ist da nicht noch eine andere? What the fuck! Hier war doch noch eine zweite. Da ist sie doch. Die sind gefährlich nah bei den rocks aber so richtig nah. Doch so ein gefährlich. Aber eine gute Location für einen Screenshot. Oh, wie das leckt hier, ey. Was ist denn da los? Ich oh. ich muss mal neu laden. Da hatte ich das letzte Mal auch den Leck irgendwie behoben? Geht. Scheint ein Memory Leak oder so zu sein. Warten Sie nochmal, Beißer. Ja, das mit dem Ochs wird echt schwierig. Oh, fuck, ein Razor. Oh, fuck. Und er hat mein Pferd aufgenommen. Natürlich. Natürlich. Die fackeln nicht lange. Spring! Spring! Zum so Glück sind sie so blöd. Easy. So, hier irgendwo war ein Bluthund. Ich kann mich noch ganz genau an diesen einen Bluthund erinnern, der hier irgendwo rumgegammelt hat. Oh, hier ist noch nichts. Super. Und ein Mana-Tank. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine ja, Spruchrolle. Ja. Erzbrocken und Spruchrolle für irgendeinen Donnerzauber. Und Feuersturm. War irgendwo 100 pro ein Bluthund. ist er doch und er kommt schon direkt an. GG, GG. Was haben die hier alle für eine Agro-Range, ey? Das ist doch nicht mal normal. Oder? Ich treffe nicht mal. Ah, doch, jetzt. Zum Glück ist er so festgebackt. Eine Höhle. Hm. Da ist nichts so. zu ja, Die Bluthunde, die sind richtig, richtig eklige Viecher. Also, die im Nahkampf zu, gegen die im Nahkampf zu kämpfen, ist richtig eklig. Weil die so, so glitschig windig sind und äh, wendig und äh, einfach die ganze Zeit im Ausweichen. War richtig eklig, in Gothic 1 im Nahkampf gegen die zu zocken. Buchenbogen, Spruchrolle. Hier gibt es erstmal wieder schön Loot. Cool, 50 Münzen, sauber. Hier ist auf einmal der Lederbeutel, alles klar. Jetzt auf einmal sind sie da. Und nochmal 100 Goldmünzen, Gold super. Was für eine reiche Ausbeute hier. Ich freue mich. Aber das war ja noch nicht alles. Hier ist eine Höhle und lass mich raten, da irgendwo ist ein Schattenläufer. Das wäre so typisch. Nee, aber Ratten. Und X, ja! Noch ein X. Na, kommt her. Wie viele X es hier in diesem Canyon gibt. Ah, ich glaube, ich habe etwas. Oh, gefunden. cool, eine Steintafel. Da wird sich Saturas freuen. Und einen Ring habe ich auch halten. War das einer mit einer magischen Eigenschaft? Nee, leider nicht. Kristall. Hm. Interessant, interessant, diese Höhle. Und ich bin unsichtbar. Sehr interessant. Davon kann man auch einen Screenshot machen hier. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim: Schwarzweite. Das war mein allerliebster Lieblingsort hier. So, hier sind überall Minecrawler. Boah. Na ja, gut, die stellen eigentlich keine so große Gefahr dar. Ah, fuck nein. Kein Mana. Ja. Hier ist noch eine Spruchrolle. Noch ein Feuersturm eine Truhe. Ja, hier werde ich auf jeden Fall die nächste Folge viel zu tun haben in dieser Höhle. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. 122 Gold, man, Alexi Fisch. Jetzt haben wir hier noch einen Ring. Der ist doch aber magisch verzaubert gewesen. Ich hab's doch gesehen zweimal Ring der Heiler. Es war noch ein Ring der Heiler. So, und hier sind wieder übelst viele Truhen. Zwei Stück. Zwei Stück gleich übelst viele. Merkt euch das. Lederbeutel. Noch ein Hal äh, mana trank cool. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Nein rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal eine Truhe finden werde. Wo auch mal was Nützliches drin ist. Was richtig nützlich Ein, nützlich ist, ein geiles Item oder so. Also ein geiles Ausrüstungsgegenstand. Äh, links, links, rechts, rechts, links. Fuck, das war mein letzter. Links, links, rechts, rechts, links, nein, links, links, rechts, rechts, rechts, links. So, ich habe noch einen Dietrich. Geweihtes Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass ich geweihtes Wasser für eine untote Vernichtenrune gebrauchen könnte. Boah, die brauche ich auf jeden Fall. Die ist essentiell. Da kann ich jeden einzelnen, jede einzelne Höhle mit Untoten einfach direkt äh, speedrunnen. Weil die alle One-Hit sind. Oh, so, Hier muss ich aufpassen. Gott. Lass du doch mal stehen. Weil hyperaktiv, die Viecher. Ja, der bleibt stehen. Der ist doch brav. So. Gebt euch mal ein Beispiel an euren Kollegen. Die sind brav und bewegen sich nicht. So, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die beiden miteinander verbunden sind. Also der Minecrawler hier und der Minecrawler Warrior. Nein doch nicht. Ey, ohne Witz. Wie habe ich ihn nicht getroffen? Bleib doch mal stehen, ey. Dich nur am zappeln und sich bewegen, ey. So, noch mehr Kristall, super. Das sieht da ein bisschen nach Untoten aus. Der ist schon wieder dieser Untoten-Nebel. What? Boah, ist das ein Tempel hier mittendrin? Das sieht aus wie so ein Tempel. Okay, warte mal. Ich kümmere mich kurz um die Fangschrecke hier. Oh, die ist auch Tuchel. Super. Da brauche ich eigentlich gar keine äh, Goblins mehr für die. Wenn die Two-Hit ist. Ah, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, schon am Eingang zum Sumpf. Alles klar. Da will ich noch nicht hin. Ich sollte mich auch da noch nicht äh, hinwagen ohne Banditenrüstung. wieder ein paar Tränke. Da ist noch was. Eine Spruchrolle. Wieder. Ach ja, ich liebe diese kleinen zahlreichen Verstecke. Die sind so cool. So, mein letzter Dietrich. Links, rechts, rechts, links und weg. Links, rechts, rechts, rechts, links, rechts. Gold, Mana-Trank, Runen. Was? Runen macht. Schaden 115. Benötigte Stärke 115. Nettes, nettes Schwert. Für all jene, die auch die Stärke dafür haben. Ich nicht. Nicht mal ansatzweise kann ich verkaufen. So, die Folge ist aber auch schon wieder vorbei an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Tschüss.